Germany, an diesem noch sonnigen Samstag. Hoffentlich bleibt es so. Ja, heute an diesem Samstag gibt es ein besonderes Event, nämlich passend zum Filmpark gibt es heute den XXL Tuber Day. Genau, zum fünften Mal im Moviepark Germany findet der XXL Tuber Day statt, mit vielen Gästen, vielen prominenten YouTubern. Der Park ist jetzt schon gut gefüllt und oh, wir, schau, gehen, jetzt, genau, wir ja? gehen jetzt durch den Park und dann seht ihr gleich mehr. Bereits zum fünften Mal organisiert das Team rund um Veranstalter Jimmy Roos den XXL Tuber Day. Seiner Meinung nach gehört ein Event rund um Webvideos einfach in einen Filmpark. So konnte das Event letztes Jahr über zweieinhalbtausend Fans anlocken. Ja, wir sind jetzt hier Backstage hinter den Kulissen der ehemaligen Van Helsing Show, denn in Studio 7, hinter uns, man hört's schon, fängt jetzt tatsächlich die Show an, die Live-Show. Viel Gekreische! Ja. Viel Action. viel Action. Hier ist auch schon äh, ein großes Gewusel im Backstage-Bereich. Die ganzen YouTuber machen sich natürlich Absolute. jetzt für ihren äh, Beitrag auf der Bühne bereit. Für den ja. Auftritt. Und wir sind mal gespannt, was das wird. Genau. Hm. I'm going in bros I'm I'm in limbo I tell I got special the What's more? Du sagst nochmal Stopp, okay? okay. Stopp. Hier sicher? Finger hier drauf! Wir stehen jetzt hier im Event-Center und hinter uns seht ihr schon das große Meet and Greet mit den Stars. Wir zeigen euch jetzt ein kleines bisschen was davon und wir hoffen, dass wir auch das ein oder andere Interview mit einem YouTuber für euch bekommen. Mini-Cafeco, eine YouTuberin. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, du kennst den Moviepark schon privat? Ja, ich war da mal als ich zwölf war und noch zur Abschlussfahrt. Okay, jetzt mal was ganz anderes mit dem XXL-Tuber-Day. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Hast du eine Lieblingsattraktion? Ich muss sagen, ich bin leider ein Schisshase. Und ich fand aber das Avatar-Flugding, wo man sich auf den Bauch legen muss und fliegen muss. Ich hatte mega Angst gehabt, ich habe auch mega laut geschrien, obwohl das eine Kinderattraktion ist, aber die ist cool. Okay, also das Nickland ist so dein ja. Base, ne? Ja. Alles klar, und heute noch Attraktionen geplant, oder? Ähm, vielleicht morgen, aber... Auch ist der Vorteil an den zwei Tagen, ne? Genau, Also auf jeden Fall eingeplant. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß, vielen Dank. Danke. Ja, also erstmal herzlich willkommen auch hier im Eventcenter. Ähm, ist das denn, seid ihr das erste Mal beim Tuber Day oder wart ihr letztes Jahr schon mal da oder in den Jahren davor? Also äh, ich war letztes Mal das erste Mal hier, habe aber seitdem auch irgendwie alle anderen XXL Tuber Days wie im Heidepark auch mitgemacht und ja, bin ja begeistert, wie man sieht, deswegen bin ich auch wieder dieses Jahr wieder da. Okay, und ähm, ich habe ja eben schon mal so ein bisschen gefragt, ihr seid auch privat schon mal hier im Park gewesen und äh, heute ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen äh, rumgeguckt, was ist denn eure Lieblingsattraktion im Park? Boah, das ist jetzt aber äh, unvorbereitet. Also ich, äh, ich weiß, dass ich ähm, den Nickelodeon-Bereich damals sehr gerne gemocht habe. Ich war äh, damals schon mal hier, das, so ein oder zwei Mal und da war ich da, also sehr, sehr gerne. Und auch sehr, sehr lange. Und ja, so, eigentlich so der gesamte Bereich da. Okay, so als Kind ist das ja auch äh, ne, so der Familienbereich. Was ich ganz vermisse, das ist wirklich traurig, die Police Academy Bahn, die ihr früher hattet. Das war die erste Bahn, die ich in meinem Leben mit Looping gefahren bin. Deswegen, ja, es tut mir im Herzen weh, sie nicht mehr fahren zu können. Okay, äh, willkommen im Club an der Stelle. <lacht> ähm, gut, also, ähm, und was, äh, was habt ihr heute noch vor so nach dem Meet and Greet? Lauft ihr noch so ein bisschen durch den Park? Habt ihr irgendwie noch so ein kleines äh, eigenes Programm vor, was ihr, was ihr so machen wollt? Ja, aber schauen wir schauen mal, wie lange das jetzt noch so geht und ähm, werden dann bestimmt noch ein bisschen Zeit auch hier verbringen. Und ähm, ja, aber das ist spontan. Also da sind wir dann auch wirklich äh, komplett frei und äh, unverplant, wie das Ganze danach aussehen wird. Okay, seid ihr auch so ein bisschen dann mit Fans unterwegs oder wie, wie gestaltet ihr das? Also seid ihr auch so äh, nah an der Community dran und so? Was, was mich jetzt freut, dass das XCL zwei Tage ist, weil heute wird wahrscheinlich bis spät, fast vor Schluss, muss man hier sitzen. Ja. Was natürlich ist, deswegen freue ich mich auf morgen, wo man dann einfach frei durch den Park laufen kann und äh, dann mal wirklich man mit den Fans auch sein kann. Weil das freut einen deutlich mehr, wenn man auch wirklich mal draußen in der Sonne vielleicht auch hoffentlich ja. Ja, noch hält sich das Wetter. Ja, super, dann auf jeden Fall vielen Dank an euch und jetzt äh, viel Spaß noch mit euren Fans und eurer Community und ja noch eine schöne Zeit heute und morgen. Dankeschön, euch auch. Danke. So, ich bin jetzt bei der Kleinstadt Kroko, auch eine äh, bekannte YouTuberin. Ähm, warst du schon mal privat im Moviepark? Ja, ich war schon mal, also ich war ganz, ganz, ganz früher schon mal hier, aber auch letztes Jahr, genau. Ja. Hast du eine Lieblingsattraktion? Ja, ich mag äh, die Vulkanachterbahn ganz gerne, Ja, die okay. ist cool und die Wilde Maus im äh, Nickelodeon Land. Die ist cool. Okay, super. Und äh, heute noch Zeit auf eine Attraktion zu springen oder was machst du heute noch? Ja, auf jeden Fall, also das muss sein, heute und morgen, ne? aber das gehört auf jeden Fall dazu, wenn man hier ist. Ne? Deswegen komme ich ja auch. Ja, super, dann wünsche ich dir viel Spaß und bis demnächst. Ciao. Wir sitzen jetzt hier mit Tim Testick und ähm, ja, das ist nicht dein erster XSL Tuber Day, richtig? Genau, ich bin jetzt hier, ich bin quasi schon Inventar, also ich war beim ersten Mal nicht dabei, aber darauf der zweite, der dritte, der vierte und jetzt noch beim fünften und jetzt durfte ich moderieren. Krass, oder? Ne? Ja, super, geil. Bei der Bühnenshow. All. Ja, ja ich, Hauptmoderation so in dem ja, Fall. Cool. Hat Spaß gemacht? Ich war extrem nervös, also ich erst gar nicht, aber dann plötzlich, als ich auf der Bühne war, so. Okay, das sind Menschen. Das war e extrem krass in dem Moment, ja. Okay, krass. Jetzt hast du leider heute eine kleine Verletzung mitgebracht. Ja, das ist Stützi. Ah ja, hast du schon einen Spitznamen? Ja, Stützi. Kennt ihr euch jetzt, hast du schon länger, oder? Eineinhalb Wochen, ja. Ah, okay. Ja. Gut, ähm, dann bist du heute wahrscheinlich, ich sag mal, Freizeitpark-technisch nicht so aktiv unterwegs. Leider nicht, nein. Gut, aber äh, du warst ja jetzt schon ein paar Jahre da und ähm, du hast eben schon so angedeutet, Holzachterbahn, ist das so dein Ding, so? Ja, das ist somit die Achterbahn, die ich fahren würde. Ich hatte früher mal Schiss so, dass die Beine frei sind, ne? ähm, jetzt erst recht, <lacht> ja, ja. aber ich vom, wenn das wieder heil ist, dann nächstes Jahr können wir zusammen auf jeden Fall Achterbahn fahren, wenn ihr da herkommt, ne Leute? Ja, das ist doch mal eine Ansage. Also, Tim Testik, vielen Dank fürs Interview ich. und noch viel Spaß mit deinen Fans. Ja, danke. Ciao. Ja, bei mir ist die Sopse. Ich habe gehört, du bist gerade die, äh, den MP-Express gefahren, die Achterbahn. Und, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super, also äh, es war echt Spaß, ich hat Spaß gemacht, weil ich saß auch ganz vorne, ich hatte das Glück, dass ich direkt durch konnte. Und Die freie Auswahl? Genau, und es war sehr, sehr, sehr schnell. Aber ich fahre eigentlich lieber hinten, deswegen das nächste Mal fahre ich glaube ich nochmal hinten, das mache ich gleich wahrscheinlich sogar nochmal. Da ist es nämlich schneller, vorne ist es immer eher ein bisschen abgebremst, man hat halt den coolen Blick, aber hinten ist es halt immer eher schneller. Merkst du, schon, ein Profi. Und was macht ihr heute noch so in der Gruppe? Ja, wir laufen vielleicht noch ein bisschen im Park rum, chillen noch ein bisschen mit ein paar Fans, wie sich es halt anbietet und dann fahren wir irgendwann dann auch später nach Hause. Alles klar, super, dann wünsche ich euch viel Spaß noch, gell? Danke, ciao. Das war unser Bericht vom XXL-Tuber-Day 2016. Wir haben viele coole YouTuber kennengelernt, mit vielen Fans gesprochen und ja, es war ein ja. super Tag. Jetzt wird es langsam kalt, wir gehen jetzt heim oder vielleicht noch eine Runde von Helsing's Factory fahren, wir wissen es noch nicht genau. Auf jeden Fall geht es hier am Sonntag noch weiter mit dem XXL-Tuber-Day und äh, ja, falls ihr heute nicht da wart, schaut mal vorbei. Genau, tschüss mit Ciao.